Das ist ein kleiner Regenbruch. er hat schon wieder nachgelassen. Aber ich geh trotzdem ja nicht. Da wird es ja auch nochmal wieder richtig klar, sein. das Weil ich gestern vielleicht ja durch den Stamm gefallen bin. Ja, mir reicht für heute. Ich hab Ich genau. Bin jetzt 5 Stunden unterwegs, habe also nur 40, 40 kmh durchschnitt. ich mal 217 kmh mit abgefahren. Ich zu meinem ursprünglichen geplanten Ort auf diesem Meer. Müsste ich noch 120 freuen, da hat es auch kein, kein Akt mehr. Aber ich habe einfach keine Lust. Und jetzt habe ich mir hier noch einen Platz rausgesucht, hier gleich in der Nähe, nach 10 Minuten zu fahren, da ich den hier gemacht habe. Ich habe hier einen super Platz gefunden und bevor das Gewitter losgeht, hier blaut es schon ab und zu mal heftig. Ich weiß nicht, das hier, ob da hier unter dem Bergband noch was kommt. Jedenfalls bevor es blaut, werde ich mir so schnell was zu essen machen und dann gucken wir mal. Gerade. Gerade mit Fahrrad ist es teilweise ziemlich schwer hier die Heckklappe. Manchmal hält sie, je nach Witterungsbedingungen. Wenn es wärmer ist, hält sie alleine. Manchmal ist das Fahrrad zu schwer, dass es was runter treibt. Und dafür habe ich also die Stange. Gibt aber für ein Video auch verstärkte Gasdruckfedern. Aber die Stange mal hinzustellen stört mich eigentlich auch nie weiter. So, heute gibt es eine Bämme zum Armbrot. Den muss ich ist. Oh hier, dunkles Brot haben die. Das habe ich mir vorhin hier bei Tesco geholt. Ein kleines Kastenbrot. durchgekühlt ich habe aber im kühlschrank noch zwei Brüch das mal ja hier haben auch schon einige übernachtet anwohner die haben uns schon mal flaschen füllen am brunnen Sollen ganz nett sein. Ja, die Fahrt sucht sich heute ganz schön. Ich fahr zwar auch ganz gerne mal über die Dörfer, da ist nicht so viel und neu Aber vorhin war mir das dann zu anstrengend. Da dachte ich, ich tust es hier irgendwo was. 100 Kilometer hätte ich ungefähr noch zu vorn gehabt, bis zu meinem See oder Meer, wie die Slowaken dazu sagen. Aber hier ist Hört vor, ist Die hatten sogar mal Strom gehabt hier. Ja. Da muss ich ganz schön viel gerucht haben, der hier gewohnt hat. Und da wohnt hier noch Dachloser. Wie gesagt, habe ich jetzt heute noch ein Ei reingetan. Okay Google. Timer auf drei Minuten. Timer auf drei Minuten bitte. Mancher Timer für drei Minuten. Es geht los. Ja gleich hier in der Nähe, wo ich schon gemacht habe, gibt es jetzt noch ein Schloss zu besichtigen und eine Kirche. Natürlich mit dem Cash jeweils. So. Und dann sehen wir uns am Cash. Bitscha liegt beim Zusammenfluss des Baches Petrovitschka mit dem Fluss in einem kleinen Talkessel. Umgeben vom Gebirge Jaworniki im Norden und Westen und von den Julowske-Writschi im Osten und Süden. Das bedeutendste Gebäude ist das 1571 bis 1574 im Stil der Renaissance erbaute Schloss Bitscha der Familie Torzu, das vom italienischen Baumeister Kilian aus Mailand geplant wurde. Für die Hochzeit seiner sieben Töchter ließ Georg Torzo 1601 im Schlossgarten einen langrechteckigen Hochzeitspalast, nach dem Vorbild italienischer Villas errichten. Das Obergeschoss des zweigeschossigen Hochzeitspalastes besteht aus einem großen Raum von 34 x 12 Metern, der bei Hochzeits- und Beerdigungszeremonien verwendet wurde. Zum Gebäudekomplex gehören ferner Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude. Im Schloss Bitscha diente als Soldat Anfang des 18. Jahrhunderts auch der sagenumwobene Jori Janoschek, ein slowakischer Volksheld. Er kämpfte hier bei den Kuruzenkämpfen. Jori Janoschek, eine Art slowakischer Robin Hood, bei uns in Sachsen ist auch Karl Stülpner als solcher sehr bekannt, über den es auch eine gute Fernsehserie mit Manfred Krug gibt. Und auch über Juri Janoschik gibt es eine polnische TV-Serie. Janoschik hält der Berge. Interessant ist, dass ein Fluch im deutschen Sprachgebrauch aus dieser Zeit stammt. Gelingt einem etwas nicht sofort, so ruft man auch heute noch Gruzitürken. Der Ausdruck kommt wahrscheinlich aus früheren Kriegen zwischen Christen und Moslems. So wurden anti-habsburgische Aufständische im Königreich Ungarn Koruzen genannt. Von Siebenbürgen aus eroberten und verwüsteten sie weite Teile Ungarns für das Osmanische Reich, bevor sie von kaiserlichen Truppen besiegt wurden. Der Fluch könnte also aus der Verbindung Koruzen und Türken entstanden sein. Eine andere Deutung die Gefangenen mussten auf der Feindesseite weiterkämpfen. Die gefangenen Moslems mussten den Glauben wechseln. Die gefangenen Christen durften ihren Glauben dagegen behalten. Sie zogen daher auf moslemischer Seite mit dem Kreuz in die Schlacht und wurden daher von den Christen die Gruzitürken Kreuztürken, genannt. Das ist nicht mein Fall. Es rennen nicht so viele Leute rum. Ich gucke jetzt nochmal hier am Sitz gar nicht, also es war wirklich jetzt <lacht> Blatt Aber. Das ist nicht. ich habe jetzt hier die Netzwerksuche automatisch mal angelassen im Radio. Ich muss mir ja noch irgendwo Internet suchen, um das Video mal hochzuladen. Ich wollte es nie unbedingt auf mein knapp bemessenes internet mit drauf machen. Das heißt, ich suche mir irgendein kostenloses Internet, wo ich mich einloggen kann. Aber am Wochenende will ich ja spätestens auf dem richtigen Campingplatz stehen. Da kann ich ja dann am Freitag oder am Sonntag auch die, das Video hochladen. Hier gibt es ein sehr gutes Thermalbad. Ich weiß gar nicht, ob die auch ein Außenbecken haben, aber ich will da heute sowieso nicht hin. Ich komme hier bloß durch. Ja, waren wir waren mal in Leverture Skifahren gewesen und da hatte ich mir am 1. oder 2. Tag, Tapsch wie ich bin, nicht fahrend. Also wir standen irgendwo, bin ich ausgerutscht und voll auf dem Brustkorb geflogen. Und da hatte ich die ganze Woche hier Schmerzen. Und am ähm, Freitag sind wir dann hierher gefahren in das das in das Thermalbad. Und danach habe ich überhaupt nichts mehr gemerkt. Jeden Tag habe ich mich die ganze Woche beim Skifahren gequält, hab gesagt, jetzt fährst du mal einmal runter und dann setz dich hin und trinkst bloß noch Glühwein oder so. Und wie gesagt, dann, dann hatte ich aber bergab. Adrenalin, ist ja ein sehr gutes Schmerzmittel und da habe ich dann eigentlich gar nichts mehr gemerkt beim Runterfahren. Unten am Lift stand ich wieder und mir ging es noch gut und natürlich habe ich mich dann wieder in den Lift gesetzt. So. Am Lift fing es dann wieder an, weh zu tun und ich mir wieder gesagt, letzte Abfahrt. Das ging den ganzen Tag dann so, die ganze Woche. Wie gesagt, Freitag waren wir hier in dem Bad. Und ich denke mal hauptsächlich durch, durch die Wärme und das warme Wasser. Aber wir hatten in unserem, in unserem Ferienwohnung auch die Badewanne und konnte ich dann auch heiß baden. Aber wie gesagt, am Freitag dann wir haben Bad gewesen und danach war alles gut. Aber das ist jetzt mindestens, was ich weiß ich, 10, 12 Jahre her. Und wann war das? Als ich mir den Kiefer gebrochen hatte, hab die mich auch durch die Röhre geschoben. Und da haben die gesagt, ich hatte mal einen Rippenkorb. Das war davon wahrscheinlich. Okay. Die schöne Anfahrt Richtung Levertscha war ja so ähnlich. Habe ich damals aber nicht gesehen. Weil es war ja Winter, wenn wir Skifahren gehen. Im Sommer fährt sich ja schlecht. Ich hatte zwar jetzt vor dem Urlaub schon mal nach, nach dem Bremsen geguckt, hab aber dann gesagt, okay, sie gehen noch eine Weile. Hab allerdings bloß auf der linken Seite geguckt. Und rechts vorne ist sie jetzt doch schon so weit, dass er anschlägt. Wenn die Scheiben sind, sind wir nicht mehr besonders. Von daher brauche ich mir den großen Kopf zu machen. Muss ich nicht die Scheiben neu machen. Aber vielleicht wäre ich morgen oder die Tage jetzt doch nochmal bei Mercedes oben gehalten. Und mir bloß mal vier neue Platzer reinmachen lassen. Ist zwar blöd, weil das eine einfache Sache ist, die du sich selber machen kannst. Aber naja, so teuer wird das dann auch nie wenn ich in die Werkstatt gehe. Und wir sind ja hier in der Slowakei, da sind die Preise nicht ganz so hoch wie bei uns. Mal sehen, wie sich das jetzt verhält. Die Lampe ist jedenfalls heute angeschlagen schon. Jetzt geht's übrigens hoch zu dem Stausee. Und da ist etwas oberhalb von dem Stausee. Irgend so ein Sendemaster oder irgend sowas. Oder ein E-Werk. Troffe station Und dort habe ich einen Platz rausgesucht. Und jetzt sehen wir Liptover Meer. Oder so. war Meer. Oder so ähnlich so heißt das Meer. Wie gesagt, alles was größer ist als ein Dorfteil, schätzt bei den Slowaken wahrscheinlich mehr, weil die keinen Wasserzugang haben. Ja, dann muss ich halt mal gucken, wo hier eine Mercedes-Werkstatt ist. Ich denke mal spätestens in Poprad. Ich werde dann sowieso Richtung Levertshire, da komme ich ja an Poprad vorbei. Und da müssen wir mal sehen. So, ja, das ist ja mal ein Platz, Platz, den ich jetzt gefunden habe. Hohe Tatra. Und Blick aufs Liptover Meer. Ja. Da unten gibt es noch eine Ruine von der alten Kirche. da liegt ein Cache. Da gucke ich jetzt mal. Da so gibt es ein leerstehendes Hotel. Kann man wahrscheinlich günstig kaufen. Die Leitungen gehen nicht mit den Lampen ja? Das sind wahrscheinlich die Videoleitungen. Und ja, also alle Schilder sind, dass sie das Also wenn ich gefilmt werden will, erstmal die Leitung durchschneiden. Mm -hmm. Ich bin voll. Ich in blöd. Auch bei den vielen Leuten war mir das auch wieder zu blöd, da um den großen Busch drum rum zu und zu suchen. So eine Cache lassen, ich lieber die anderen da Das ist überhaupt nicht mal Fall. Ja, da vorne wird Beton auf und hier hat sich die Straße abgesenkt. Wahrscheinlich schon mehrfach, dass die hier nochmal neu gezerrt haben. Hinter dem Hotelkomplex hier, in dem Sportplatz, gibt noch die Treppe hoch und hier stehen noch mehr Häuser. Ja, und hier haben wir nochmal das Hotel von Weiten